Ich bin am Arm. Viel Gewicht kann bewegen, jeder Idiot. Äh, äh, das geht nicht mehr, Alter. Alter, äh, das geht nicht. Ich bin zu fertig. Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich habe heute einen Special Guest dabei. Und zwar der nette Herr zu meiner Linken. Der dürfte bekannt sein: der Mathe. Hollywood. Und wir trainieren heute Rücken und Schultern zusammen. Es wird interessant, weil er anders trainiert als ich. ich. Machst du vorgebeugtes Rudern oder was? Ja, wir werden noch halt drei Übungen machen. Wir werden anfangen mit so ein bisschen Warm-up-Scheiß, so dass wir alles mal gut warm okay. kriegen. Bisschen Überzüge, dann würde ich sagen, machen wir eine Zugübung von oben, eine Zugübung von vorne und eine dritte, die kannst du dir aussuchen. Jede einzelne Wiederholung, die wir machen, muss 100 einfahren. Ja. Und zwar, ich stelle mir immer vor, dass ich ein Gummiband ziehe. Das heißt, ja. die Gummiband kannst du nicht schnalzen. Ja. Du spannst es und es wird immer fester und nach hinten holst du dir richtig Druck. Und zwar über den Muskel. Es geht nicht ums ja. Gewicht. Ja. Der Druck kommt von dir selbst über den Muskel. Das Gewicht verstärkt nur den Druck. Wow. Okay. Und so muss jede einzelne Wiederholung sein. so dass du hier, hier richtig Druck reinkriegst. Und presst dagegen, presst dagegen. Und jetzt nach unten, Oberkörper neigt nach, nach unten. Und wieder hoch im Oberkörper. Und zieh. Und Druck hier hinten drauf. zack. Merkst du? Ja. Genau. Jede einzelne Wiederholung muss einfahren. Jede muss perfekt sein. Und jetzt richte ich Oberkörper auf. Ah. Und hoch. So, und ah. jetzt wieder runter in die Dehnung okay, jetzt aus der Dehnung nicht. in die Kontraktion jetzt habe ich es raus genau und wenn du hinten bist press an dir die volle Spannung jetzt muss ich äh, runter genau und jetzt gleich nach oben sobald du ziehst nach oben nach genau. und press gegen dein Becken wenn mir nicht gesagt Rücken war seine Schwäche hatte mir oder will ich habe ich verwechselt ich das, hm? ja, das ist die Schwäche ja. Aber, also ich bin relativ kräftig. Ich ja. ruder dir auch so 90 Kilo-Einnahmen. Ist kein Ding. Okay. Aber die müssen geil sein. Viel Gewicht kann jeder bewegen. Jeder Idiot. Ja. Von A nach B ziehen. Aber das muss richtig ankommen. Im <lacht> Kampfsport ist es so, du kannst viel Kraft holen, ja. ausholen. Wenn du daneben schlägst, ja. bringt nichts. Ja. Kennst du die kleinen Thai-Boxer? Ja. Die stehen so vor dir aus dem Handgelenk schlagen ja. die auf deine Nase. Du legst sofort. Ja. Das machen wir hier. Genauso machst du weiter. Perfektes Warm-Up. Warm-Up sagt er vor allem. Ich kann gleich nach Hause gehen. Oh, Alter, atmen. Hat weiter geht's, weiter geht's. Vier. Nein. und machen wir nach unten, in die Dehnung, und hoch. Yes! Er das lass machen. Hardcore-Satz. Der Matze, der wird sich richtig wundern, glaube ich. Der kotzt, Morgen kommt er nicht mehr. Nein. Wie interessant sich das für Menschen anfühlt, wenn du den Muskel richtig separiert anspannst. Wirklich selektiv nur den Muskel, der jetzt aktiv sein soll, auch aktiv ist. Weil, im Ernst, du kannst die Übung hier so machen. So, dann machst du alles, aber nicht das, was du brauchst. Ja, perfekt. Das ist es. Perfekt. Das ist es. Ich tendiere zu ja. dieser Rückenübung. Die ja, Low-Row, die, die ist geil. Genau. Du da kannst du auch nicht abfälschen. Du kannst dich schön auf den Rücken vor allem konzentrieren. Mhm. Ich würde auch gerne die Latzugübung machen, aber nicht so rum, sondern umgedreht. Ja, die mache ich auch dass so wir So rum, so rumziehen. Um, so ja, die finde ich auch gut. Mhm. Lass sie machen. Ja. Der Mats hat vorhin schon angeschnitten, dass wir <lacht> Zughilfen benutzen. <lacht> ja. Aus einem ganz einfachen Grund. Ihr kennt es mit Sicherheit auch. Im Rückentraining, ihr zieht und haltet und dann gehen immer die Unterarme zu. Und eigentlich tut der Arm mehr weh als der Rücken. Und mit den Dingen umgehen wir das Ganze. Ich erkläre gleich mal, wie die funktionieren. Ist super interessant, die Dinger halten ohne Ende. Die haben ich hab letztens Rackpulls gemacht mit 300 Kilo. Mit einem Finger kannst du es halten, ohne dass die Teile aufgehen. Und zwar wie mit dem Rutschgummi. Das kommt so quasi, da kommt die Stange rein, da. Dann hält man das mit einem Finger fest. Und dieses anti rutsch -Gummi, das haftet an der Stange. Und dann kann man so im Prinzip ziehen und muss nicht fest greifen. Das entlastet den Unterarm und man kann sich darauf konzentrieren, dass der Ellenbogen nach hinten rutscht. Das ist die Aufgabe des Rückens. ist. Das hier ist Aufgabe des Bizeps und des Unterarms. Aber wir wollen die hier. Und die machen wir jetzt an dem Gerät. Wenn das Gewicht nach unten geht, die ja. negative äh, exzentrische nach nicht unten, genau, nicht fallen lassen. Ja. Sorgt dafür, dass das Gewicht deinen Muskel lang zieht, wie so ein ja. Gummi. Und dann hol sie dir das Gummi und spannt es nach hinten. Das mache ich automatisch, weil Sehr die Dehnung damit, äh, genau. das will ich da mitnehmen quasi. Und hoch damit. Und haupt. Jawohl. Zwei Stück. Äh. Stark. Genauso weiter. Die letzte. Okay, andere Seite. Einstieg, ne? Ja. Äh, noch Warm-up. Das ist noch Warm-up. Hab ich auch gedacht. Der f mich gerade richtig. Ja, Jawohl, weiter nach hinten da, bitte. Das sieht sehr leicht aus bei Ihnen, ne? Ja. Das ist noch warm -up. Das ist ja Warm-up, hat er gesagt. So, jetzt guckt hier. Das ist aber schon schwer, das Warm-up. Äh. Das ist anstrengend, habe ich mir leichter vorgestellt. Ganz lieben Gruß an den Tim Budesheim, es gibt nämlich einen Move, den kann nur Tim und das ist der hier. Jetzt kommt der richtige Satz? Ja, jetzt kommt der richtige Satz. Weißt du, okay. wie viele Wiederholungen wir machen? Nee. Alle. Ja, alle ist gut. Ich bin am Arsch. Ja, das muss aber weiter nach hinten gehen, mein Freund der Sonne. Jetzt zieh mal durch, da komm. Jawohl. Jawohl. Jawohl. Hoch, hoch, hoch. Komm. Jawohl. Jawohl. Ja, los, jetzt komm. 18. 19. 20. Da wird aber schwer. Komm, komm, hoch. Da war aber schwer. Oha. Oha. ab, Alter. Oha. Jetzt zeigt euch mal, der Profi, wie das geht. Die ersten sechs, so sauber wie möglich zu machen. Versuch, hier im Kampfsport, zuerst mal die Nase zu treffen, bevor du wahllos drauf schlägst. Sauber, äh. eins, zwei, drei, äh. langsam ab, jawohl, vier, äh. stretch, und ab, äh. fünf, let's go, zieh, zieh, zieh, zieh, und schrubb, schrubb weg, Hoch. eins, zwei, stretch. Trash, bis runter, bis runter oh hoch. Zwei Stück noch. Letzte. Okay. Oh, Alter, guck. Jawoll. Jawoll. Jawoll, guck. Sauber, quäl den Rücken. Zwei, let's go. Vier. Yes, so ist richtig. Sechs, weiter geht's. Acht, neun. 10, yes. Bin fix und fertig. Ja. Es kommen noch, glaube ich, vier Übungen. Kommen noch. Wie toll. So ich bin gut. begeistert. Das ist ja, der, Sound des, der Sound des Todes. Ich muss gleich zur Bank gehen und Geld holen. Oder zum Auto, habe ich, glaube ich, auch. Und ich würde eventuell so einen Stift auch nehmen. Nee, du verdienst ihn dir jetzt. Okay. Wir machen nämlich vier Sätze damit. Okay. Wenn du nicht stirbst, kriegst du ihn okay. Ich zeig dir mal ganz kurz, wie es funktioniert. Den steckst du hier rein, so, Achtung, jetzt ziehe ich mal an dem Ding, Achtung, ja. dann löst er aus. Ja. Da machen wir so viele, bis wir nicht mehr können, ja. dann setzen wir ab, wir raus und wir machen nochmal so viele, bis wir toll. nicht mehr können. Das ist echt gut, ne? jetzt, geht auch nicht kaputt. Das ist aus Edelstahl und Aluminium. Da kannst du ein Auto drüber fahren, da passiert gar nichts. zu ja. schnell trainierst mit den Dingern, da ist ein anti scheiß trainingsschutz dabei, trainierst du zu schnell, hüpft er einfach so raus. Der ist hier gut. Hast du wieder Kraft? Ich habe äh, noch Kraft, aber es ist gleich vorbei, den ersten Satz. Du kannst nach unten ziehen, ja. wir ziehen aber nach hinten. Ja. Und wichtig ist, dreh gehe ich mit dem Rücken zu mir, Ellenbogen nach oben, Schulter nach vorne und jetzt quetsche meine Finger zusammen, so fest wie du kannst. Genau die Bewegung brauchen wir. Zieh, zieh, ja. zieh. Schnall sie weg. Oh! Komm, komm, komm! Drei. Oh. Drei. Drei. Jawohl! Oh. Und absetzen. Vorsichtig, ich, vorsichtig. Ich hab schon gedacht, dass. Zack und, und weiter geht's. Oh. Jawohl. Oh. Yes. Oh. Yes. Ah. Ich lösche meine Nummer, frag mich nicht, ob wir nochmal trainieren. Bali, Belli. So funktioniert das. Oh. Ja, er macht das schon. Er macht das schon ganz gut. Los, jawohl. Das Allerschlimmste ist nicht die Übung, sondern die 10 Sekunden danach, wenn du denkst, es hört auf zu brennen, aber es hört nicht auf zu brennen. Drei. Schön sauber. Eins. Letzte. Ablassen. Und weiter geht's. Schön sauber. Mach sie langsam. Langsam. Bis nach hinten ziehen. Bis nach hinten. Bis nach hinten. Bis nach hinten. Bis nach hinten. Und langsam ab. Denk ans Gummiband. Und ab. Denk ans Gummiband. Das geht nicht. Komm ab. Vier Stück. Drei. Zwei. Eins, ja. Das sieht gut aus bei mir. Aber mein Teil der Bauchweckhütte. So sieht es auch so gar nicht schlecht aus. Okay, ne? Das kommt ist gut. Ja. Da kriegt jemand Punkt. Sehr schön. Jetzt so viel wie du kannst. Letzter Satz, haut sie weg. Das kann Frustgepaller sein. Hau sie weg. Scheiß auf die Qualität. Kopf sie weg. Let's go. Komm ab. Keine Pause, noch zehn Stück. Let's go. Und hopp, 9, Weg damit, weg damit. Weiter, weiter. Komm ab. Komm ab. Schaffst du. Sechs. Let's go. Drei. Letzter Satz. Zwei. Eins. Letzter. Yes. Der quält mich, ich hatte jetzt Trizeps gemacht dabei. Komme. ich bin im Marsch. Und jetzt kommt ja das jetzt kommt noch eine andere Übung. Nach äh, Mike seiner Art, schwer und richtig, nicht schwer und falsch, da hat man wieder den schönen Stift gesehen. Du willst du auch, auch so ein gut. Ding gönnen, ja? Ich will mir auch so ein Ding gönnen. Ich kann das nur empfehlen. Ich glaube, ihr könnt ihr bei äh, Mike erwerben, wa? Wo könnt ihr die erwerben? Drop mit doppel x.de. 3, 2, 1, 0. Okay. Das war ja erst der Erfindungssatz, wie wir wissen. Wir machen jetzt so viel Gewicht wie es geht für vier Wiederholungen. Okay. Richtig ekelhaft schwer. Ich liebe äh, dann, dann wird gedroppt nochmal auf sechs, dann wird gedroppt nochmal auf 8. Wie toll, ich bin begeistert. Ah, Schön. Vier. Schön. Und langsam. Sechs. Easy. Schön sauber. Eine Wiederholung noch. Und ab. Nummer eins. Das Gewicht zieht dich in den Stretch, du hältst dagegen. Jawohl. Drei. Zwei. Komm ab. Eins, letzte. Ablassen. Und go. Hier. Langsam. Drei. Zwei, zwei. Eins, letzte. Schön. Alter, da funktionierst du nur noch wie eine Maschine. Ich schwör dir. Wir fangen jetzt an. Unsere Warm-Up-Übung für Seitheben wird Seitheben sein. Du kennst ja die ganzen Spezialisten, die mit dem ganzen ja. Körper Seitheben machen. Ja. Wir legen uns jetzt auf eine Bank ja. mit der Brust, sodass wir uns keinen Millimeter bewegen ja. können. Nur die Arme können sich bewegen. Ja, genau. Davon machen wir jetzt dreimal 20 Stück, okay. bis uns die Schulter brennt. Und dann fangen wir mit dem Schulterdrehen an. Da bin ich mal gespannt. Das ist äh, schon mein erster Arbeitssatz, den ich immer so trainiere. Also von hier nach da. Ja. Und es gibt die Perfect Line of Pull, nennt sich das, ja. die perfekte Linie des Zuges, wenn ja. du so willst. Das heißt, die ist eigentlich von hier entlang der Faserrichtung nach da, richtig? Ja. Wie wenn sich ein Gummi verkürzt. Ja. Die meisten machen aber seitdem so, ja. also entgegengesetzte Richtung. Ja. Und wir machen genau jetzt, wir arbeiten jetzt in der Perfect Line of Pull. Okay. Wir lehnen uns dazu ein bisschen nach vorne mhm. und ziehen hier hin. Okay. Genau in die waagerechte. wird schwer, wird scheiße, aber sehr effektiv. Verlässt der Pimmel, des polzt, die Übung falsch. Okay, also nicht ja. hinten den Arsch raus, okay. dran lassen. Okay. Jetzt ist die Schulter nach hinten geneigt. Das heißt, 70 der Spannung geht über den Frontdeltoid, also den äh, vorderen Schultermuskel. Okay. Das heißt, du musst dich jetzt nach vorne lehnen, ja. lehn dich nach vorne. Und jetzt Und gehen wir klar, den Arm hoch. Genau, Jetzt bist okay. du waagerecht. Genau. genau, deswegen lehnen wir uns hier ein bisschen nach vorne deswegen bin ich wahrscheinlich, weil ich es immer so gemacht habe, nach hinten verkürzt und krieg die nicht nach hinten. Kann sein. Vor allem bist du vorne sehr stark und hinten fällst du ein bisschen ab. Genau. Und das kriegen wir damit gut in den Griff. Ja. Bist du berührst? Bist du berührst? Alter Schwede! Acht. Sieben. Langsam. No warmer. Sechs. Oh. Bist du berührst? Zählt nicht. Bist du berührst? Alter Schwede! Fünf. Oh. Hoch, hoch, hoch. Vier. Drei. Zwei. zwei. äh, geht äh, nicht. Alter. Hoch, hoch, hoch. Zwei. zwei eins. Letzte Runde. Yes. Okay. okay. Wir müssen bei mir leichter machen. Warum ab ist äh, da ist schon jeder andere kaputt? Zwei. Drei. Und nochmal auf die fünf. Eins. Hoch damit. Drei, zwei, vier, Alter. Da ist die Schulter drin, da ist die Schulter auch gleich gepunkt, ey. Wa? Deswegen ist das Warm-up, die Ellenbogen führen. Also hier hoch. Ja. Schau, dass die Schulter waagerecht bleibt. Genau. Oberkörper leicht nach vorne kippen, so bleibt okay. die Schulter waagerecht. Nicht okay. nach hinten. Okay, aber wenn du nach hinten gehst, wofür ist es dann? Weil, wenn du nach hinten gehst, schau, dreh die Schulter mit nach hinten und dann hast du den vorderen Schulterkopf. Genau, deswegen hier. sind die bei mir so gut, die vordere. Ich freue mich vor allem, was danach für eine Übung kommt. Meine Schulter ist schon... Eigentlich bin ich da gut, aber bei ihm bin ich noch so gut. Für alle, die das jetzt sehen, für Mats ist es ungewohnt. Es ist, wenn du einen Hockeyspieler ins Schach tust. Also, das ist nicht seine Disziplin. Der ist normalerweise wahrscheinlich sau stark in dem, was er tut. Aber heute ist es eine andere Nummer. Ich wär, würde bei ihm total abscheißen. Ich würde mich, glaube ich, sogar verletzen, weil es einfach nicht mein Gebiet ist. Also, egal was ihr sagt und wenn ihr jetzt sagt, ah, der Mats ist nicht stark, nein, der macht es nur korrekt. Jetzt sind wir entspannt, Alter. 1. Okay. Oh, Alter. Aber da kommt schon ein Punkt, aber man sieht, ich habe auch noch eine kleine Schulter trotzdem. Da rauszuholen und aber versuchen kontrolliert ja. einigermaßen abzulassen. Jawohl, komm. Hoch die Scheiße. Komm, jawohl. Jawohl. Jawohl. Jawohl. Ja. Ja. Jawohl, zwei Stück, warte. Oh, rein, komm. Jawohl, komm. Oh, was für äh, äh, Schultern er ja. Nach meinen 17. <lacht> Drei Stück, let's go! Zwei. Komm ab! Die letzte! Jetzt schnappst du dir die Zähne. hier, sieben, 6, fünf, kick die Flasche aus. Cola Flasche, genau! fünf, vier, sauber, drei, zwei, eins, null, okay, weg damit. Schnappt hier oben die Sechsen. 3, 2, 1, 0, Handeln weglegen, Handeln weglegen, Arme strecken, Arme strecken, Arme strecken und halt dagegen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, okay. Alter. Das ist äh, Warm ein Warm-up. Ein Warm-up, genau. Eigentlich war es kein Warm-up, aber ich bin kaputt. Du meinst Cluster-Sets. Und okay. zwar ein Cluster, ein Cluster sind fünf Wiederholungen, davon okay. machen wir viermal, also viermal fünf Stück, insgesamt 20 Stück. Okay. Fünfmal drücken, kurz pausieren, fünfmal drücken, kurz pausieren, fünfmal drücken, bis wir 20 voll haben. Okay. Die ersten fünf sind leicht, die zweiten fünf werden schwer, die dritten fünf sind scheiße, die vierten dürfen wir nicht schaffen. Okay. Das ist das Ziel. Sehr gut. Zwei, sehr schön. drei vier, fünf. <lacht> Eins, weiter geht's. <lacht> Ah, äh, äh, oh, da geht nicht mehr. Da geht doch was. Ah, äh, äh, das ist äh, krass, ich kann kaum aufstehen, ey. Stop. 2 1 2 2 2 zwei, 2 und und drück sie weg. 2 2 2 2 2 2 2 die Alter, 2 2 2 2 die platzt. Komm ab, komm ab, eins. letzte, push. Okay, Pause. Also fünf Sekunden, tief ab. Drei, zwei, eins. Zwei Stück noch, zwei Stück noch. Hoch. Letzte Wiederholung, push, push, push, push, push, push, push, yes. Pause, fünf Sekunden, vier, drei, zwei, eins, let's go. Fünf, yes. Ich sterbe. Stark. Jetzt wisst ihr, der ist nicht in Posen pro Bodybuilding. Letzte Übung. Der hintere Schultermuskel ist, der ist original so groß, also wirklich Pipi-kleiner ja, Muskel. Ja, dann heben wir deswegen so hoch und der wird schon schwer sein. Du meinst, wir heben das wahrscheinlich so jetzt. Exakt. Und was wir machen ist, wir erlauben dem Nacken nicht die Schulterblätter zu fixieren. Die Schulter bleiben offen. Ja, ich weiß. Und das Einzige, was wir machen, ist die Bewegung. Hängen die Schultern komplett aus und das Einzige, was wir machen, das ist eine relativ kleine Bewegung bis hier hin. Das war's. Genau, schön nach unten, ganz nach unten, bis hat man sich treffen. Und von unten raus. Genau, Konzentriere dich hier drauf. Mach die Augen zu und konzentrier dich auf den Kleinen. Perfekt, jetzt hast du es Bleib genau da. Stell dir vor, du musst ein Gummiband spannen, ganz langsam. Mhm. Perfekt. Spannung kommt jetzt aus dem Muskel. Merkst du's? Ja. Perfekt. Es sieht so lächerlich aus wie diesen 6 Kilo, ne? Aber es ist einfach kack anstrengend. Ja, aber das ist ja nur so, wie du sagst. Das sieht man bei dir auch. Du hast äh, dicke Schultern, aber das ist nur so ein kleiner Muskel. Mhm. Äh. Äh. Genau, die halben Zehen auch. Äh. Die halben Sachen, der Herr Komiker. Weiß jeder keine Muskeln. Warum ist denn das so? Weil da mehr Anabolika rein muss. Vier, weiter geht's, drei, weiter, keine Pause, drei, zwei, eins, null, Alright. Ich bin im Arsch. So, ich würde sagen, wir verabschieden uns. Vielen Dank fürs Zugucken. Der Matze, mein wundervoller Trainingspartner, durch hat sehr gut geschlagen. Danke, danke, danke. Und ich muss zugeben, du hast dir dein Dropstick verdient. Dankeschön. Mit Jubel und Applaus. Hauptsache, ja kein Dropsatz. <lacht> davon, davon träumt er heute Nacht. Ja, genau. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Check mal Matze ab, den Hollywood Matze, wenn ihr ihn nicht schon kennt. In der Beschreibung findet ihr seinen Kanal. Hat mich gefreut, dass du dabei gewesen bist. Ja, Beim Posing auch. hast du dich auch hervorragend geschlagen. Das Video habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen. Wenn nicht, einmal zurückspulen, Posing-Video angucken. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Mike und als Gast der Matze. Genau. Tschüss, bis bald.